TIM – täglich, intelligent, mobil. So funktioniert TIM. Wie du dich täglich intelligent durch Stadt und Land bewegen kannst, tja, das erfährst du auf tim grazat Um alle Angebote von TIM zu nutzen, registrierst du dich bitte zuerst im Service Center. Das Service Center ist in der Steirer Gasse 116. Dort erfährst du, was TIM alles kann und wie du die TIM-Autos bedienst. Zur Anmeldung zeigst du uns deinen Führerschein und unterschreibst die Kundinnenvereinbarung und schon bekommst du deine Timkarte. Mit dieser kannst du dann die TIM-Mobilitätsangebote nutzen, also Carsharing mit Elektroautos und konventionellen Autos und Leihwagen. Die TIM-Karte kann auch deine Jahreskarte für die Busse und Straßenbahnen der Graz-Linien sein. Es kommt aber noch besser. Am TIM-Standort stehen dir auch Elektrotaxis, öffentliche Ladestationen und Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Die Abrechnung deiner TIM-Karte erfolgt ganz automatisch und unkompliziert einmal im Monat. Ein Service der Grazlinien.